Okay. Also danke für die Möglichkeit und für das Interesse am Thema Learning Analytics. Mein Name ist Klaus Hammermüller, ich bin der Mitgründer vom Verein Offenes Lernen und das, was wir seit ungefähr zwölf Jahren machen, ist, wir versuchen neue, neue Wege mit den digitalen Medien zu finden, um eben das individuelle Potenzial von Schülern, aber auch von Lehrern zu finden, zu fördern, sichtbar zu machen. Und ähm, wir arbeiten da hauptsächlich mit dem Limberger Verlag zusammen, äh, auch mit ein paar anderen österreichischen Verlagen. Und ich möchte äh, Ihnen jetzt dann in den nächsten Minuten zeigen, was wir da die letzten Jahre zusammengebracht haben, was der aktuelle Stand ist und äh, was wir noch planen. Ähm, das, ist sozusagen, ähm, hat einen starken Bezug jetzt auf äh, konkrete Schulbücher. Wir unterstützen da äh, hauptsächlich die Sekundaria 1 in eigentlich äh, allen Lerngegenständen. Und äh, eben auch in Mathematik und in, in, in Deutsch natürlich. Und äh, wir haben auch ein paar äh, Werke bereits in der, in der Oberstufe und auch ein paar Werke in der Volksschule, wie gesagt, der, der Fokus ist momentan Sekundaria 1. Es sind ungefähr 70 verschiedene Bücher von fünf verschiedenen Verlagen. Ähm, und ich werde jetzt einfach mal dann äh, ein Buch äh, herzeigen, nämlich das, das Mathematikbuch. Und ähm, funktioniert im Prinzip ähnlich für, für andere Gegenstände. Wenn Sie was interessiert oder auch ein anderes Buch interessiert. Können wir da auch woanders reinschauen, also bitte dann einfach melden und, und ähm, ja, können wir das machen. Okay, schauen wir uns einmal das an. Ich versuche das mal jetzt dann freizugeben. Ja, also ähm, das, äh, wo sich diese, diese Bücher befinden, das ist auf der, auf der Plattform DigiPunkt das ist sozusagen die, diese verlagsübergreifende Plattform vom Limberger Verlag, aber auch vom, die vom Hölzel Verlag oder vom Chocolate Verlag genutzt werden. Die, die kommt praktisch gratis mit, wenn man das Schulbuch sich bestellt hat. Und ähm, schauen wir mal in eins dieser Bücher hinein. Also, das wäre jetzt hier das Mathematikbuch 1. Und dieses Mathematikbuch hat jetzt einige digitale Funktionen, die man hier, hier nutzen kann. Ich, ich zeige das jetzt hier mal ganz kurz her. Also, also es gibt eine, eine kleine Anleitung dazu. Es gibt dazu auch Erklärvideos. Das ist jetzt einmal nur ähm, sozusagen ein, ein ganz ein, ein schneller äh, Überblick. Wenn Sie das interessiert, dann finden Sie hier auf dieser Digi.schule-Plattform in Verbindung mit diesen Büchern die Erklärteile, auch detaillierte Erklärvideos. Die, die Idee ist eben, dass man das Buch jetzt ähm, sowohl auf Papier als auch digital verwenden kann und dass man über diese Abgabecodes die ich dann noch weiter zeigen werde, ähm, praktisch Ergebnisse abgeben kann, dass das der Schüler überprüfen kann. Das werde ich gleich zeigen. Vielleicht ähm, grundsätzlich, die, die Idee ist die, dass es hier eine Feedbackschleife gibt. Also eine Feedbackschleife zwischen dem Schüler und dem Lehrer. Dass also die, die Dinge, die der Schüler digital macht, den Lehrer ähm, erreichen. Und aber auch das, was dann der Lehrer sozusagen an Feedback an den Schüler zurückgeben kann, dass das auch wiederum zurückläuft. Ja. An dem arbeiten wir. Nicht alle Teile dieses Prozesses sind bereits in der gleichen Qualität vorhanden, aber wir werden jedes Jahr ein, ein bisschen besser. Gut, wenn wir an einer, an einer Seite hineinschauen in das Buch, dann, ähm, Moment, da, da ist was dann, dann sehen Sie, dass bei jeder, Beispiel, bei jedem, bei jedem, bei jeder Aufgabe, ist so, ist so ein Code äh, eingegeben. Das heißt, wenn man diesen Code ähm, hier anklickt im digitalen Buch, dann kann man dieses Beispiel äh, interaktiv lösen. Wenn man ähm, nur ein Handy zur Verfügung hat, dann kann man diesen Quicklink auch direkt im Handy eintippen und ähm, hat dann zwar nicht das Blätterbuch, aber eben genau dieses Beispiel. Und ähm, ich kann jetzt hier ähm, eine... Antworten angeben und wenn ich dann auf das Smiley unten drauf klicke, dann ähm, bekomme ich ein Feedback als Schüler, ist das richtig oder falsch. Das heißt, das, was uns hier wichtig ist, ist, dass der Schüler selbstständig ein Feedback bekommen kann, soweit das uns möglich ist. Und ähm, ob das richtig ist oder ob das wahrscheinlich richtig ist oder. Ähm, das ist natürlich in Mathematik besonders einfach, aber wir versuchen hier ja auch laufend äh, offene Fragen besser zu unterstützen oder neue Aufgabenformate ähm, zu finden, die eben auch, ich sage es mal, Projektarbeit oder Portfolioarbeit unterstützen. Und das sind auch Werke, die jetzt bereits in, in Approbation befinden, die diese, diese erweiterten Funktionen bei den Lerngegenständen äh, beinhalten werden. Das heißt, dass das eine Feedback. Das zweite Feedback ist jetzt: Ich habe jetzt da unten äh, Schüler praktisch eine Schülerassicht also auf ein Smiley draufgeklickt. Wir, wir, wir wollen hier immer auch eine gewisse reflexive Praxis einfügen. Das heißt, dass der Lehrer auch äh, ein Feedback bekommt: äh, Wo gibt es die meisten Tränen? Ja? Also, wo tun sich die, Lehrer, äh, die Schüler schwer? Wo gibt es Fragen? Und das heißt, das heißt sozusagen, hier ist ein, ein kleines Kommunikationssystem direkt eingebaut, das dass also praktisch dann dem, dem Lehrer gebündelt äh, zur Verfügung gestellt wird, wenn, wenn er sich mit, äh, mit seiner Klasse, mit, äh, mit diesem, mit diesem äh, Thema beschäftigt. So, das war, das war jetzt sozusagen das, was der Schüler machen kann. Als Lehrer gibt es hier so einen Aufgabenmanager. Und da kann ich jetzt, äh, jetzt sagen, okay, ich mache eine Aufgabe. Da, da habe ich jetzt diese drei Beispiele 8, 9 und 10 ausgewählt. Ich kann jetzt hier eine Aufgabe erstellen, in diesem Aufgabenmanager, den ich links aufgemacht habe. Und ich bekomme hier einen, einen Abgabecode, den, den ich verwenden kann. Der Abgabecode ist so gestellt, dass dass ich äh, den jetzt direkt am Beamer herzeigen kann, wenn ich in der Klasse bin. Ich kann da diesen Link kopieren, ich kann ihn als WhatsApp weiterschicken, als E-Mail, ich kann ihn in, in Moodle, in Individual einfügen, ich kann ihn in Teams einfügen. Das heißt, wir versuchen hier, äh, soweit das technisch möglich ist, die Lernplattformen der Schule zu unterstützen und das, die Arbeit de, de, des Lehrers zu unterstützen. Man könnte jetzt aber auch genauso... Ähm, diese, ähm, diese Aufgabenstellung als Arbeitsblatt ausdrucken. Ja, das heißt, diese drei ausgewählten Beispiele werden dann ausgedruckt. Die kann man dann kopieren, austeilen. Und da ist dann dieser Abgabecode auch gleich wieder drauf. Das heißt, ähm, wir versuchen ja auch praktisch diese medienübergreifende Arbeit zu unterstützen. Das heißt, ähm, wenn Sie gerne Papier austeilen, wenn das Internet nicht immer funktioniert, wenn der Akku aus ist, soll es immer die Möglichkeit geben, dass Sie auf gewohnte Weise weiterarbeiten können und dann später diesen digitalen Workflow auch wieder, wieder aufnehmen können. Gut, wenn ich jetzt die, diesen, diesen Code als, als Schüler verwende, dann, dann muss ich da mal oben links meinen Namen hinschreiben. Und das hat den Grund, weil, weil wir von der Learning Analytics Seite hier, die die Daten anonym behandeln. Das heißt, wir verbinden das nicht mit irgendeiner mit einer Schülerregistrierung oder einem Schüleraccount, sondern ähm, wir fragen da einmal nach den, den Namen, den der Lehrer zu sehen bekommt und nur, nur der Lehrer sozusagen im Zuge dieser Abgabe. Also das ist praktisch ein, ein ganz normales Feld, so wie, wie, wenn er hinschreiben würde jetzt äh, was ich ja, 21 mal 6 ist 126. Und, und wenn der Schüler abgibt, ähm, dann, dann wird das mit seinem Buch verbunden. Das heißt, die Daten äh, werden, werden praktisch an, an das Buch angeheftet und nicht an seinen, an seinen Account. Gut, das heißt, er hat jetzt hier dann diese drei Beispiele, die, die kann er hier lösen. Es gibt hier noch diese Funktion Lösung einblenden, das ist deshalb, weil ich sozusagen jetzt da als in der Lehreransicht eigentlich arbeite. Der Schüler sieht diese Lösungen hier nicht, die ermöglicht es praktisch nur dem Lehrer da in, in, in der Präsentation, sozusagen in der Klasse, wenn er die, diese Aufgabe diskutiert, da die richtigen Ergebnisse einzublenden. Was Sie auch sehen ist, es gibt hier die Möglichkeit, wir hatten das Beispiel gelöst, ein Foto reinzuziehen, Wenn man am Handy arbeitet, kann man, da öffnet sich da sofort die Kamera des Handys oder am Tablet. Da geht es wiederum darum, wenn ich das ausgedruckt habe oder wenn der Schüler im, im Buch arbeitet oder in seinem Hausübungsheft oder in seinem Schulungsheft, dass er dort arbeiten kann, dann macht er ein Foto, schickt das ab und, und, und, und verbindet das und damit ist das sozusagen, ist das sozusagen abgegeben. Gut, also das, heißt, das, ist das, was der, das ist das, was der Schüler hier, hier macht und machen kann. Und ähm, es gibt jetzt dann da dazu, auch zu also jeder Aufgabe, die er gemacht hat, eine, eine Auswertung. Ja, gibt es eine Auswertung. Also das heißt, auch hier ist wieder eine Auswertung öffnen. Und die schaut dann so aus, zum Beispiel. Ja, also ich habe jetzt da eine ganz eine kleine gemacht, ja. Und zwar ist das jetzt eine, eine Zusammenstellung aller Abgaben, die jetzt in der Zwischenzeit gemacht worden ist von den Schülern. Und die besteht aus mehreren Teilen. Nämlich erstens einmal, was ist überhaupt abgegeben worden? Also ich habe da jetzt einmal ganz wenig abgegeben. Was bedeutet das in Bezug auf die Kompetenzen? Da sieht man, aha, da ist jetzt Multiplikation und, und so weiter und so fort. Ist, ist ein bisschen was äh, adressiert worden von diesen Kompetenzen. Da hinterlegen wir die Bildungsstandards, die noch zukünftigen Kompetenzen des neuen Lehrplanes, den Lehrplan selber. Also wir, wir hinterlegen da die verschiedenen ähm, Modelle, die vielleicht für Sie äh, relevant sind. Und da zeigen wir jetzt die an, die jetzt von dieser einen Aufgabe berührt worden sind das, was jetzt daraus ähm, dann, dann folgt, ist, dass Sie die einzelnen Abgaben der einzelnen Schü Schüler untereinander äh, hingehängt haben. Und ähm, das bedeutet also praktisch, dass, dass Sie jetzt nicht mit irgendwelchen E-Mails bombardiert werden oder Abgaben bombardiert werden, sondern dann, wenn für Sie Zeit ist, können Sie sich einmal die, die, die Aufgaben anschauen. Und können dann diese Abgabe auch noch einmal nachkorrigieren. Das heißt, es gibt dann hier dann vielleicht die Antwort hier, vielleicht ist die, ist die doch richtig und kann sagen, ja, das, das geht schon, ja. Als, als Feedback an den, an den Schülern. Oder es gibt vielleicht auch, auch offene Aufgaben, wo wir nicht von uns aus wissen, ist das jetzt richtig oder falsch, dann würde dieses, dieses Fragezeichen sein, oder können die sagen, ja, die, diese offene Frage hat da. Schüler richtig beurteilt oder, oder, oder falsch, falsch gegeben. Und ähm, hier kommt auch das Meile wieder. Ja? Und hier werden jetzt auch Fragen dazu dazukommen. Das heißt, sie haben gebündelt alle Informationen an, an einen Blick, um, um sie möglichst zeiteffizient hier, hier arbeiten zu können. Ja? umgekehrt, wenn der, jetzt, der Schüler jetzt einen Zettel abgegeben hätte, sagen wir mal, er ist der Einzige in der Klasse, dem, wo das Internet nicht äh, funktioniert hat, und er hat einen Zettel abgegeben, dann könnten sie jetzt das am Zettel korrigieren, hier hochladen und sie hätten dann wiederum alle Daten. Und wenn sie jetzt hier auf eins dieser Smileys klicken, dann wird das praktisch zurückgeschickt als Feedback an den, an den Schüler. Ja, das funktioniert derzeit noch über über E-Mail. Das heißt, das müssten Sie noch machen. Da arbeiten wir dran, dass das praktisch auch automatisiert wird, dass der Schüler auch ein automatisches Feedback bekommt. So, das ist einmal der, der erste Teil sozusagen. Der, der fast mechanische Teil ist, der, was jetzt hier vielleicht interessant ist, wo die Learning Analytics ähm, eigentlich anfängt, ist, dass aufgrund der Sammlung von derartigen Abgaben wie ein, eine Art Kompetenzprofil oder eine ich sage mal, ein Glaubensmodell ähm, über, die, die, über die, äh, den Kompetenzstatus haben. Also wir glauben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass der Schüler diese jene Kompetenzen besitzt. Und aufgrund dessen können wir jetzt äh, differenzierte Übungsempfehlungen abgeben. Pro Schüler. Und das heißt, äh, was müsstest du jetzt machen, um weiter an deinen Stärken zu arbeiten? Oder was müsstest du jetzt machen, um an deinen Schwächen zu arbeiten? Wir haben ja intern sozusagen diese verschiedenen Kompetenzen auch ähm, miteinander verknüpft. Und wir können sagen: Okay, wenn die Multiplikation jetzt nicht klappt, ja, vielleicht müssen wir die Addition noch einmal wiederholen. Ja? Das wäre eine, eine Möglichkeit, ähm, Möglichkeit der Differenzierung, dass man praktisch nach, nach, nach vorschreitet. schreitet. Ja? Oder dass man versucht, leichtere Beispiele zu machen, ja? wenn das jetzt schon schwierigere Beispiele waren. Und. Ähm, wenn ich da jetzt da, da draufklicke, dann, dann äh, entsteht jetzt hier praktisch eine, eine neue Zusammenstellung, ein, ein neue, eine neue Aufgabe, die ich wiederum so wie vorher ähm, erzeugen kann und die ich dann dem, dem, dem Schüler hier äh, auch, auch schicken kann. Die, Dahinter liegt, warum wir das machen können, ist einerseits, weil wir sozusagen diese, diese Kompetenzen des Schülers jetzt irgendwie beobachten in ihrer Entwicklung, aber auf der anderen Seite, weil wir jetzt schon relativ viele Schulbücher zu einem zu, äh, hier in das System integriert haben. Das heißt, es gibt äh, das Standardbuch, es gibt das Plusbuch für die... Für die, für die fortgeschrittenen Schüler. Es gibt das Kompaktbuch für die Schüler, die noch ein bisschen mehr Probleme haben. Es gibt verschiedene Übungsbücher. Und das heißt, wir können uns aus diesem großen Pool an Material, also es sind ungefähr 35.000 Aufgaben, können wir uns die jeweils passenden herausklicken, heraus äh, heraussuchen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass das heißt, auch, auch ein engagierter Lehrer, wenn der jetzt in der Mittelschule 100 oder 200 äh, Schüler vor sich hat, der, der kann gar nicht so viele Aufgaben zusammenstellen, dass, dass er praktisch immer die, die, die sich schon langweilen und die, die überfordert sind und in der Mitte, dass er die alle sozusagen gut erwischt. Ja. Also mit diesem System kann man praktisch ähm, hier arbeiten und man kann jetzt hier auch die, diese Liste noch einmal ähm, bearbeiten. Es gibt dann da auch noch einmal aus den verschiedenen Büchern weitere passende Vorschläge, wo dann der, der Lehrer sagen kann, nein, ja, das ist zu leicht, nehmen wir doch noch ein bisschen Schwieriges dazu. Oder immer, ja. Das heißt, da, da entsteht wieder ein, ein, ein, Ab, ein Abgabe, ein, ein, ein Aufgabencode für den, den Lehrer, für den Schüler. Ja. Ähm, das heißt, die Differenzierung wird hier unterstützt. Und ähm, auf der anderen Seite entsteht auch ein, ein Gesamtportfolio. Also diese, diese, diese, Dat äh, diese, diese Übersicht, ähm, die, die, die haben wir dann auch, auch praktisch pro, äh, pro Schüler. Und jetzt ist das sozusagen die Schüleransicht. Ja, ähm, die kann man den Schülern auch schicken. Und da ist dann praktisch einsortiert, was der alles bisher abgegeben hat. Also nicht nur diese eine Aufgabe, sondern auch die davor ähm, abgegebenen Aufgaben. sind jetzt dann hier pro Schüler äh, aufgelistet und da ist dann auch ihr Feedback drinnen zu finden. So, vielleicht ein bisschen ein, ein umfangreicheres Beispiel. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier eine, eine Klasse mit mehreren Schülern habe, dann, dann sieht man dann, dann ist es eine etwas umfangreichere Matrix natürlich, weil ich habe nicht nur mit einem Schüler zu tun, sondern mit vielen. Und ähm, hier, hier kann man dann erkennen, aha, welche Schüler sozusagen, wo ist der, wo ist der, der Weihnachtsbaum schon grün, ja, oder, oder wo gibt es noch Löcher? Ja, das heißt, man kann dann sehen, okay, wie ist der Status in meiner Klasse? Wer hat das, äh, ja, kann man weitergehen? Gibt es Schüler? Die man noch fördern muss, gibt es, welche Schüler kann ich mit denen, kann ich kombinieren? Das wissen Sie vielleicht ohnehin, aber wie gesagt, wenn die, wenn die Anzahl der Schüler hoch ist, jederzeit den Übersichtblick zu behalten, ist, ist wahrscheinlich ähm, ein, ein Vorteil. Das Ganze gibt es jetzt nicht nur interaktiv, sondern es gibt es auch als Excel. Das war die ursprüngliche Form, ich zeige das jetzt hier noch einmal her. Sie können sich das also auch praktisch herunterladen, diese Daten, und dann mit diesen Daten selber ähm, weiterarbeiten. Und ähm, der Vorteil ist vielleicht der für Sie, dass Sie eigentlich angehalten sind, von Gesetzeswegen hier eine, eine Lernfortschrittsdokumentation und eine Förderplanung und so weiter äh, zu machen. Und, und das entsteht hier eigentlich ganz automatisch. Wiederum in dem Excel haben Sie den Abgabestatus. Sie haben eine, eine Kompetenz, eine, eine Kompetenzeinschätzung. Hier jetzt, hier jetzt im Excel nicht als, als Stern, sondern als, als, als Bullets. Und Sie haben dann wiederum die Details der einzelnen Schüler. Sie haben dahinter immer auch dann verlinkt sozusagen die, die, die Bilder, die vielleicht hochgeladen worden sind. Sie haben die Fragen, Sie haben die das, das emotionale Feedback, die Reflexion. Also das, das ist also ein, im Excel und äh, in, online im Prinzip das Gleiche. Ähm, der Vorteil, wenn Sie praktisch diese, dieses interaktive Feedback ab, äh, verwenden, ist, ist natürlich das, dass wir Ihr Feedback dann in diese Kompetenz, in den Kompetenzstatus des Schülers, in die Differenzierung, in die, in die Analytics mit einfließen lassen können, wohin ging das Excel. Das ist sozusagen ihre, ihre, ihre Unterlage. Aber damit können Sie sozusagen mit der Zeit steuern, auch wie, wie viel Information soll hier, hier fließen zwischen den, den, der digitalen Welt und, und, ähm, und, äh, und, und, und, und, und Ihrer Arbeit sozusagen. also äh, das, das ist auch ein, ein Resultat des, des Datenschutzes, wenn man so möchte, dass da eine gewisse Hoheit über die, über die, die, die eigenen Daten über die Datenschüler ist immer gewährt wird. Ja. Okay, das, das wäre jetzt mal die, die grobe Übersicht über das, was jetzt schon da ist. Ähm, wenn es Fragen gibt, haben wir noch drei Minuten, glaube ich. Ja, genau. Wir haben nur ein paar Minuten. Danke schon mal. Das war sehr interessant. Danke. Okay, klatschende Hände gibt's. Ja, hallo Barbara, servus. Die Barbara kennt das natürlich alles schon. <lacht> noch klatschende Hände. Ja. Es ist natürlich in der, in der, im Volksschulbereich, nicht? Es ist natürlich äh, ein, bisschen, ein bisschen schwieriger, nicht? Ähm, weil... Wälder, die ich, ich sage mal, die, die, vielleicht die, die, die Aufgaben noch viel fundamentaler sind nicht? also die Motorik, das grundsätzliche Verständnis, die, die, die, Beziehungs-, die Beziehungsebene nicht? die, die, die ganz, ganz wichtig ist. Das, was wir hier auch in Zukunft eben versuchen, ist eben über Portfolioarbeiten mehr, das Zusammenarbeit zwischen Schülern auch noch digital zu unterstützen das hätten wir schon vor zwei Jahren gut brauchen können, nicht, wenn die, die Schüler isoliert zu Hause sitzen, dass jetzt nicht nur ich und mein Buch, sondern auch ich mit meinem virtuellen ja. Partner zusammenarbeiten können. Ja, also da, da sind wir... Ja, aber das, ja, das, das, das, an dem arbeiten wir jetzt gerade für die Zukunft, ja. ja. Okay, gibt es irgendwelche Fragen sonst noch? Okay. Okay. Dann nochmal danke, Herr Hammermüller. Großartige ja. Arbeit und genau, schönen Nachmittag. Dankeschön. Tschüss. Servus.